Hallo zusammen, wir befinden uns im Wohn- und Pflegezentrum zum Lahm im BSB. Wir vier machen unsere Ausbildung zur VG. Heute zeigen wir euch unseren Alltag. Kommt doch einfach mit! Als VG im Langzeitbereich betreuen wir Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Alltag. Wie zum Beispiel beim Anziehen, beim Heifenaufstehen oder beim Unterstützen der Körperpflege. Dabei ist es wichtig, dass man sich an jeden Bewohner anpasst und die Selbstständigkeit der Bewohner fördert. Auch medizinaltechnische Tätigkeiten wie zum Beispiel Blutdruck- und Blutzuckermessungen, die jeweils am Morgen und am Mittag stattfinden, zählen zu unserem Alltag. Das Schönste an unserem Beruf ist, Menschen, die Hilfe benötigen, unterstützen zu können. Im Langzeitbereich haben wir die Möglichkeit, Menschen über eine längere Zeit zu begleiten und mit ihnen eine Beziehung aufbauen. Dabei spüren wir die herzliche Dankbarkeit der einzelnen Bewohner für die Arbeit, die wir täglich machen. Besondere am BSB ist, dass es gross und sehr vielfältig ist. Man schafft mit Mitarbeitern wie auch Bewohnern zusammen, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Das macht den Alltag spannend und abwechslungsreich. Insgesamt hat es bei uns fünf verschiedene Pflegezentren und das BSB unterstützt einen in der beruflichen Weiterbildung wie auch in der Berufsmatur. Fage im BSB ist ein sehr verantwortungsvoller und wichtiger Beruf, weil die Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen auch in der Zukunft immer gebraucht wird. So. Jetzt haben wir euch gezeigt, wie unser Alltag aussieht. Wir hoffen, es hat euch gefallen und neugierig gemacht. Wenn ja, dann bewerbt euch doch noch heute. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.